Also es gibt bei uns ein eigenes, ein eigenes Lehrformat für Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens und in vielen anderen Fächern auch. Und dort wird das im Prinzip behandelt. Das heißt, Studierende gehen zwangsläufig durch diesen Kurs im zweiten Semester, glaube ich, durch und können sich daran orientieren. Da gibt es auch einen Standard, also einen Ratgeber, wie zu zitieren ist, und der ist bei uns im Internet verfügbar und es macht Sinn, sich daran zu orientieren, weil man es dann einmal lernt und praktisch durchs Studium durch äh, genauso weiter damit halten kann. Ich selbst habe äh, meinen Magister noch im Hauptfach Germanistik studiert. Dort zitiert man ganz anders und deshalb habe ich prinzipiell kein Problem mit so Fachtraditionen oder, so an, oder Standards, die äh, Jetzt bei uns weniger verwendet werden. Also, ich bestehe jetzt nicht auf äh, Chicago oder so. Und ähm, das ist mir nicht wichtig, sondern die äh, Konsistenz des, des, des Standards und auch die, die Logik der Zitation von Text und Referenz. Äh, wie das ausgestaltet hast, ist egal, aber da haben wir ein, äh, einfach eine Schrift von Thomas äh, Reinhardt äh, verfasst die frei verfügbar ist und die ich dann empfehle. Äh, in, dem, in dem Kurs selber, den ich nicht gebe, da gibt es dann auch Beispiele, besonders guter oder äh, weniger guter Hausarbeiten. Ich habe das aber früher unterrichtet und äh, auch so gemacht. Äh, also ich habe jetzt kein Lehrformat, in dem ich tatsächlich das so machen kann. Äh, was es gibt, sind natürlich schöne ähm, Bücher, am besten wahrscheinlich Umberto Ecos. wie schreibe ich eine wissenschaftliche Abschlussarbeit. Aber ich habe auch festgestellt, dass eben in so einem Prozess einer Abschlussarbeit ähm, das Thema zentral ist und viele äh, jetzt gerade überfordert sind, Quellen zu finden oder auszusortieren. Und dann wäre so ein Werk noch ein Buch, das zu lesen wäre. Und das ist dann eher hinderlich oder schüchtert dann eher ein. Also ein Ratgeber, wo man schnell gucken kann, wie zitiere ich, ist okay und das haben wir und sonst Materialien darüber hinaus habe ich eigentlich nicht, weil wir das auch im, im, im Kolloquium besprechen. Und da natürlich kann ich sowas machen und das, das ist sehr produktiv, weil man so eine Gruppe braucht, die dann gegenseitig auch ein Feedback gibt und da entwickelt sich vieles, viele sehen irgendwas, was ich jetzt so gar nicht bemerkt hätte und dann kann man über einzelne Themen Sprechen wie Gliederungen oder Stand im Schreibprozess, die Veränderung einer Frage, die Größe eines Themas oder so. Und dann machen wir das eher so am Gegenstand. Philosophie hat ja nur eine Art von Materialien, nämlich Texte. Und äh, ich erwarte natürlich, dass Leute ihre Texte sich selber suchen, dafür in eine Bibliothek oder einen Computer gehen. Aber ich helfe ihnen, gerade auf dem Niveau von Seminararbeiten oder vielleicht auch Bachelorarbeiten bei der Auswahl. Das heißt, ich liefere Literaturangaben, oft auch nach eigener Recherche. Also wenn ich weiß, worüber er oder sie schreibt, dann gucke ich auch selber mal. Bei Fortgeschrittenen ist das eher nicht der Fall. Bei Anfängerinnen-Seminaren habe ich auch in der Lernplattform so eine Kurzanleitung, wie man meines Erachtens beim Abfassen der Arbeit vorgeht. Ich weiß von Kollegen, dass sie in pro fertige Arbeiten verschiedener Leistungsniveaus auch zum, zum Angucken mitbringen, das mache ich nicht. Aber bei uns in der Bibliothek stehen tatsächlich zur Ansicht Seminararbeiten, Bachelorarbeiten und Masterarbeiten, wo man mal gucken kann, wie haben es andere vor mir gemacht und das wird von Studierenden in der Regel sehr geschätzt. Materialien zum wissenschaftlichen Schreiben gibt es genug, das kriegen Studierende online, es gibt etliche Ratgeber zum wissenschaftlichen Schreiben, die kann man sich durchlesen, aber man weiß danach trotzdem nicht unbedingt, wie es geht, weil man einfach die Übung nicht hat. Und das ist meiner Meinung nach wichtig, dass man in der Fachlehre mehr anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich, wenn meine Studierenden jetzt am Ende des Semesters eine Hausarbeit schreiben müssen oder eine Abschlussarbeit, wie kann ich sie schon während des Semesters oder insgesamt während der Studienzeit dazu bringen, möglichst viel zu schreiben, um eine um Praxiserfahrung zu bekommen, um Routinen zu bekommen, um vielleicht auch Schreibstrategien kennenzulernen. Das, das lässt sich so subsumieren unter, unter der Bezeichnung Schreiben in die Lehre integrieren. Und man kann Schreiben und Schreibübungen wunderbar einfach als ähm, fachdidaktische Methode verwenden. Das heißt, wenn es in die Planung von Lehrveranstaltungen geht, na, macht man sich ja schon auch manchmal Gedanken, welche Methoden, möchte ich nutzen, klassischerweise gibt es ein Referat, aber man kann ja auch andere Formate machen und dass man da ein bisschen kreativer wird und sich überlegt, wie kann ich ähm, im Seminar meine Studierenden zum Schreiben bringen, ähm, ganz konkret, das ist eine meiner absoluten Lieblingsmethoden, das nennt sich Focus Writing, die Studierenden bekommen ein Thema vorgesetzt, das kann das Seminarthema sein, das kann irgendein Thema sein zu einem Text, den sie gelesen haben oder was weiß ich, worum auch immer es inhaltlich gerade geht. Und die Studierenden sollen dann drei bis sieben Minuten einfach mal drauf losschreiben. Das ist ein Text, den bekommt nachher niemand zu sehen. Der bleibt bei den Studierenden, ist aber dann für das Seminar eine wunderbare Grundlage, um zu diskutieren. Wir haben im Seminar oft das Problem, es wird eine Frage gestellt. Es traut sich niemand zu antworten oder nur so ein, zwei Leute, die die halt immer mitmachen. Wenn man die Studierenden aber vorher schreiben lässt, haben sie Gelegenheit, ihre Gedanken zu sortieren, merken oft, ich weiß ja doch schon mehr zu dem Thema, als ich dachte und können dann auch viel besser diskutieren und dann trauen sich auch auf einmal mehr.